Hi. Okay. Mama, einen Countdown. Zehn, neun, acht, sieben, sieben sechs, sechs acht, fünf, äh, fünf, vier, vier, drei, drei zwei, zwei, eins, eins. und null. Stark, yeah. <lacht> <lacht> okay. Ab jetzt nur Sachen. Hört ihr mich eigentlich? Ja. ja. Und wenn ich das Bild ausmache, dann hört ihr mich auch, oder? Ja. Wenn ich das Bild wegmache, hört ihr mich auch. Ja. Ich mache auch Bild mal weg. Ach, alles okay. gut? Höre ich sehr gut, ja. Okay. Das ist natürlich, nachher, wenn, wenn man was zeigen will oder so, ist das natürlich nicht so gut. Aber ich gucke mal, ich hatte vorhin schon wieder diese 1 und 1 Abbrüche und das war doof. Und dann kann ja, man so das ja erst noch vermeiden vermeiden. Wenn alle, wenn alle auf Bild sind, also alle gesehen werden, dann stört es doch, oder? Was? Nicht? Soll ich wieder nee. anmachen? Ja, eigentlich ist das total in Ordnung. Empfangen tue ich auch gut. Also, mhm. genau. Ja, wir werden sehen. Ich kann ja, ja. jetzt trotzdem erst mal an das da. Okay, da bin ich wieder weil ich mache das jetzt mit dem Handy, nicht mit dem Tablet. Aha. Es ist jetzt bequemer. Ist, ist die Bildqualität gut? Ja. Okay. Schön hochschmal das Ganze. Voll super. Okay, super. Okay, Doc, wir sitzen im Boot und paddeln. Genau. Ja, Gerade <lacht> eben, <grad> eben <lacht> so, so gählende Windstille. Und man denkt darüber nach, Opfer an Janus zu geben, sodass irgendwie ein Handelsboot Danke, Mino. Ja, Rasmus, der braucht immer einen kleinen Schluck, damit er äh, nett zu einem ist. Immer machen, haben wir mal abends gemacht am Strand. So, ich hatte, äh, wir, wir sind jetzt wieder mit diesen technischen Geschichten äh, beschäftigt. Die Frage ist, ob man auf Dauer das äh, hier mit, mit dem Skype weiter macht oder so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt dringend ist. Das sollten wir vielleicht irgendwie mal am Ende besprechen oder so. Genau, oder was meinst du? Ich, ich fand das auch gut, weil ich heute gedacht habe schon, ich wollte mir so ein smartes Setting einrichten. Ähm, und dann ist mir aufgefallen: ach, das ist ja Skype, das geht gar nicht. Weil. Ähm, das geht ja nur über Computer und das kann ich nicht über einen Fernseher laufen lassen. Wenn das YouTube wäre, dann könnte ich jetzt so einen Fernseher im Rücken haben, wo das auch alles abläuft und wo das dann gleich aufgezeichnet wird. Und ja, das wird ja mit Hangouts zum Beispiel gehen oder mit Zoom, aber mit Skype geht das nicht. Mhm. Und es ist jetzt auch so ein bisschen, hört ihr das? Bei mir ist es doppelter Ton. Ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Das kann ich nicht abstellen. So ist es auch okay. Aber man versteht dich gut. Dankeschön. Mhm. Andreas äh, schreibt gerade, er hört nichts. Aber nee. da war auch, äh, Andreas, du hattest, glaube ich, auch ähm, das Mikro äh, durchgestrichen. Da ist übrigens noch jemand mit einer Kappe. So ein, ähm, ähm, ähm, ja, also. Ah, so. Das ist Arik, Arik ist das. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der, der meldet sich gar nicht zu Wort. Da sehe ich nur ein Mikro und einen Strich, Querstrich durch. Ja, Arik ist auch visueller Künstler. Oder, okay, alles klar. Ähm, Andreas? Ja, hört ihr mich? Ja, wir hören dich, aber wir sehen ja. dich gar nicht mehr. Nee, ich habe das weggeschaltet, weil ich, äh, ich wieder, da. wieder so Abbrüche Ach. hatte. Also ich habe da, da teilweise nichts gehört. Und so, hallo, jetzt ist äh, der Senker wieder dabei. <lacht> Schön, ich winke, äh, ohne dass man sieht. Ich habe es genau. total vergessen. <lacht> genau. <lacht> also ich muss als das erstes Mal nach. dieses Open End relativieren vom letzten Mal. Letztes Mal habe ich gesagt, dass ich ähm, ähm, um 8 Uhr Schluss mache und dann aber dieses Mal Open End habe. Also ich weiß nicht, wie lange dieses Open End heute dauern könnte. Wir gucken einfach, oder? Genau, lassen wir es ja, einfach genau. laufen. Ja, ja, und ähm, Andreas, du hast ja schon als Agenda-Maker stark was vorgelegt. Ja, ich habe einfach äh, also gehofft, dass ich nicht ja. zu lange Liste kriege. Und das hat sich dann eben auf diese äh, eine Seite, eineinhalb Seiten vielleicht äh, zurechtgeschrumpft. Und äh, ich finde, das ist so ein Fundus, auf den man so äh, zurückgreifen kann. Also es reicht von Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt also, wie, äh, äh, wie, wie bestätigend äh, gehen wir äh, miteinander um, beziehungsweise wie kritisch oder eben, äh, wie sehr bestehen wir auf Verstehen und Verständigen. Und äh, das äh, finde ich ein sehr, sehr, sehr äh, spannendes Thema, das am Anfang so klar ist, also äh, und dass man da sich da irgendwie so mal ein bisschen darum herumgerannt äh, hat um das Thema, weil das dann, glaube ich, so äh, zeigt, es gibt ja wirklich Empfindlichkeiten, gerade wenn man also was selber aus sich heraus produziert hat. Und äh, äh, Bestätigung äh, möchte jeder haben, aber andererseits will man ja auch weiterkommen und äh, gucken, wo, äh, wo, wo Fragestellungen verborgen sind in dem, was man da gemacht hat und so nicht, äh, das kann aber auch eben sehr positiv äh, sein, gemeint sein. Und äh, ja, okay, das war, deswegen habe ich das damit aufgenommen. Und dann äh, fand ich äh, für mich äh, interessant, also ich zähre ja von diversen äh, Interessensgebieten. Und ich fände das ganz schön, wenn man sich so äh, eigentlich nicht so sehr über das äh, Werk, sondern über das, was einen zum, äh, was einen im Werke oder zu dem Werk befruchtet oder was einen äh, in Gang setzt, äh, auch, äh, auch äh, verständigt. Weil das ist meistens offener und dann äh, hat jeder auch äh, bestimmte äh, also neue Zugänge und die für einen selber auch interessant sein können, ohne dass man direkt abguckt oder sowas. Ne? Wie ja. Das äh, war das. Dann Kunstmacher. Also sozusagen, wer, wer, wer macht das eigentlich, dass das, was man macht, Kunst ist? Also äh, gibt es da irgendwie Richter, die man anruft und sagt, hallo, ist das hier Kunst? Und, ich könnte sie äh, da einen nennen. <lacht> <lacht> ja, Aber wenn du wissen möchtest, ich, was Kunst ist, dann fahr doch einfach mal an die Grenze. Jeder Zollbeamte weiß das ganz genau und dann wird ah, das gezollt. Okay, wir machen den Grenztest. Wir fahren alle hin ja. und, und nehmen was mit und dann sagen wir, also ja, wir wollen jetzt in die Schweiz und äh, oder aus der Schweiz, ich weiß gar nicht, rein ja. oder raus. Und äh, ja, das, was wir hier bei haben, ist alles nichts wert. Ja, dann und dann hat das meinetwegen wegen alles einen Rahmen oder das sind so Zettelstapel oder irgendwie Disketten. Und äh, wir müssen nur irgendwie gucken, dass der aufmerksam wird, dass da eventuell was ist. Und schon muss der einen Sachverständigen anrufen. Genau. um die Sachlage zu klären, ob genau. es sich hier um künstlerisches Gut handelt oder nur um Kulturgut. Genau. Das ist eine super Idee. Ja, ne? Ich <lacht> ja. finde auch, jeder, der da noch ein bisschen irgendwie so unsicher ist, ob das Kunst ist oder nicht, fährt einmal zur Grenze. Genau. Super. Damit hätten wir das Thema schon mal geklärt. Geht's ich höre Godot nicht, zum Beispiel. Beispiel im Augenblick nicht. Bitte? Ich höre Godot im Augenblick nicht. Oh, das führt super aus. Er macht auch eine gute Performance. Da, einer da, da, da, da, da, da unten rechts ist auch das Mikro durchgestrichen. Vielleicht musst du das Mikro anmachen, Godot, oder? Kann das sein? Mikro, das Godot? Hallo, Ist da? Ja, jetzt höre ich dich ja, ja. wieder. Okay, jetzt ja. hast du hier wieder mal abgeguckt, wa? Und hier ja. äh, Ariz, äh, Arik äh, nachgemacht, hä? Ja. Arik ist süß. Das wird dich gern verführen, doch langsam merke ich, es wird nicht leicht für mich. Alles nur klar, <lacht> e e ja, de dein, äh, deine Gedichteinlage habe ich jetzt auch schon äh, vorhin gesehen. <lacht> okay. ja. Boah. Aber die ist völlig originell und authentisch von einem 15-Jährigen. Ah, perfekt. <lacht> okay. Oh, äh, also wir waren bei der Grenze. Machen wir ja, das? Ja, bei dem Kunstmacher waren wir. Und dann <lacht> so, kommt die Kunst Wir sind doch jetzt, aber das mit der, das haben wir mit der Grenze haben wir ja geklärt. Genau. Dann, äh, dann bin ich immer, ich bin immer drüber gestolpert, dass irgendwie Leute mir sagten, also, ähm, also Kunst kommt nicht von wollen, sonst hieß es ja Wunst, ne? Ja, der Karl Valentin. Und äh, genau dieses, äh, so dass man vorhat, Kunst zu machen und es dann aber irgendwie äh, damit nicht getan ist, dass man es will, sondern dass man es auch macht. Nicht? Und dann müsste es ja Munst heißen und äh, wenn man es gemacht hat, ist es ja noch lange keine Kunst und äh, äh, dann muss man Orakel einschalten oder was auch immer. nicht? Und dann sagt man, ja, aber es ist einfach die Lust und dann ist es eben Lunst. Insofern haben wir schon also äh, ganz okay. viele, mh, sozusagen, äh, ja, den, den, den Wortbereich, als Wortfeld, sind wir dann schon am Abgrasen. Na, das ist ne? doch super, das ist so wie eine Lunte an einer Bombe, ne? kannst du genau. anziehen. <lacht> genau. ich kann immer ich nur noch Ich habe ein Wow. Aber bei Lunst kommt man ja schnell also in äh, Bereiche, die also äh, orgiastisch werden, äh, und äh, von daher, also eigentlich, aber Risiko ist bei Wunsch. Ach, André, ist er hat nicht so viele Fremdwörter. Also das kann ja keiner mehr verstehen. Orgiastisch? Ja, das muss man Orgienträchtig das heißt das. Das muss mal ein bisschen erklären, was das heißt. Du kannst sie noch nicht einfach so runter. Ja, mach mal. Erklär mal, genau. Ich Erklär ja, erstmal, bevor wir hier, wir, also. Also orgienträchtig würde ich mal so sagen, nicht? Also das ist orienträchtig, führt zu Orgien. Aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was Orgie ist, ja. dann äh, das wenn braucht ich mal man ja Sklaven, der <lacht> dann ist das und so. Okay, also da gibt es, nein. Tschüss, Nele. Meine Tochter geht zur Theatergruppe, hat sich gerade verabschiedet. So, Ja, also äh, ja, jetzt bei Orgi sind wir jetzt. Wer, wer übernimmt das, Orgi zu definieren? Ich, ich schäme bei Orgi, mich. Orgi da, da, da, halt, da halt, ich denke, so richtig Orgi hat man erreicht, wenn man einen Sklaven hat, der dir, wenn dein Branzen voll ist, ne, gibt er dir genau den richtigen Kräutertrunk, sodass du übergeben kannst. Dann hält er dir eine vergüldete Schale hin, wo du rein erbrechen kannst. Und dann gibt ihr dir noch mal das perfekte Getränk danach, dass der hässliche Geschmack aus dem Mund rauskommt. Gibt dir noch ein bisschen Parfüm, dass du auch noch sexy riechst. Und danach will man ja auch noch die orgischen Zeremonien. Ne? Die gibt es ja auch noch, die Tänzer, die ja, das machen, ja. zum Beispiel großen Respekt. Nämlich die können was, ne? die wollen nicht nur. Aber ja, die das, werden angegafft von der Orgie. Das Problem bei Orgie ist eben, dass eben alle Sinne gleichzeitig bedient werden. Mhm. Ihr müsst dran ja? denken, Und das eben, ich mir ist schrecklich gerade... Vor. Arik ist gerade vom Chinesen Nummer 71. Ne? Und wenn ihr das jetzt hier mit dem Übergeben und diesem Ganzen so ausführt, dann wird dem vielleicht schlecht. Ich hätte dir noch gerade guten Appetit gewünscht. Ja, weil ja. Arik fragt auch, ob Orgie überhaupt möglich ist. Und die so. Frage finde ich auch sehr spannend. Nee, finde ich spannend, sondern ganz okay. natürlich. Also ich finde von allen Seiten in allen Sinnen gleichzeitig bedient werden, gleichzeitig auch für andere, mit allen Sinnen gleichzeitig aktiv zu sein. Das ist, glaube ich, ein Aufmerksamkeitsknoten, der äh, eben nicht durchzuhalten ist. Wo ist denn der Unterschied zwischen Orgie und Rausch? Na, Rausch ist ein Teil der Orgie und die Orgie ja. ist das Zer <lacht> Orgie ist, dass eben alle mitmachen. Ah, Orgie ja, ja. ist ja genau. Zeremonie. Da gibt ja äh, äh, äh, Emotionen, oder? Da Kanale. Würde ich jetzt so äh, beschreiben. Emotionen, die irgendwo äh, eskalieren. Glaube ich gar nicht. Die sind ja alle nur abgeklärt und gelangweilt und hoffen, dass eins von diesen Spektakeln sie endlich mal wieder reizt, weil sie ja schon völlig abgestumpft sind von den ganzen Reizen. Ja, hier kommt im Chat so ein Kommentar: Hermann Miet, aber wir wollen doch jetzt hier nicht äh, genau. die blutigen Leiber die Straße runtertragen, oder? Die sind ja gar nicht echt blutig. Ach so. Also nicht selber aufgeschnitten oder so gibt's auch Boah, ne? die Tiere hat Martha selber mhm. aufgeschnitten die Lämmer und so mhm. gibt ja wahrscheinlich ja. unterschiedliche Orgien oder das große Fressen ja ja der mhm. Film ah diese das ist auch voll die Gewaltorgien also was genau. äh, meine ich damit gibt ja unterschiedliche Orgien ja. ja. aus gibt ja schon die Tradition der römischen und griechischen Orgien wir ja. müssen kulturelle die Traum Verknüpfung haben, wir haben es in Verbindung zu dem, wer bestimmt, was Kunst ist und was nicht. Ne? Da passt das Kultivierte der Orgie oder das Kultivierte, die organisierte Dekadenz oder das Verwehen der Orgie innerhalb dekadenter Kulturen. Ja, so, ja. Ich habe heute irgendwie eine Hundespaziergeorgie gefeiert, weil ich irgendwie ein voller sexy Montur... Was Andreas vorher angesprochen hat, das fand ich ganz gut, also äh, die, die, die, dieses, äh, wie, wie, wie äh, Kunst entsteht oder ein Bild zum Beispiel entsteht, mit welcher Intention, was, äh, was einen dazu motiviert äh, vielleicht oder ob es äh, im Malprozess einfach entsteht, das, das, äh, das fand ich jetzt ganz gut, das, das hast du ja vorhin äh, so eigentlich angeleiert, oder? Das ja. Ah. Geht es wirklich, geht es uns, darf ich das mal fragen, um die Subjektivität? Also glaubt ihr tatsächlich, Kunst wird von dem Künstler in dem Akt ausgemacht? Oder geht es tatsächlich um die Richter, also das, dass man es dann gemacht hat, egal erstmal wurscht wie und warum oder woher? Und dann wird es dann nachher betrachtet als Objekt, ne? Und dann als Objekt von den anderen, also dem Publikum, dann als Kunst oder Nicht-Kunst irgendwie bestimmt, oder? Also das Urteil. Ja. Äh auf Marktgerechtigkeit, sage ich mal so, das wird nicht von mir gefällt. Ja, das Aber muss die, nicht unbedingt Markt sein, das kann auch einfach nur, wie ich in Zukunft darüber denke, geht der ja, noch als Künstler durch oder nicht ja. so. Ja, ja, genau. Auf der Straße sehe ich ihn und denke mir so jetzt völlig plakativ in Obacht, oh, würde großer Künstler oder denke ich, mir: nee, guck dir mal den an, der möchte gern der kann ja gar nichts und tut nur so. Das kannst du ja immer über alle denken, also egal wie klein oder groß. Also ich würde sagen, bei mir ist so ein ein Ding die Scham. Das heißt, ich tauche aus dem, äh, aus irgendeinem Prozess, Produktionsprozess auf und dann überfällt mich das, dass jetzt die anderen das sehen. Ja, und dann habe ich so einen Moment und das ist so ein Bruch, nicht? also so, wie wenn man aus dem Wasser auftaucht und dann unter Wasser hat man also diese, diese Welt von, von Zauber und Unschärfe nicht? und dann kommt man raus und dann ist alles, was man da gemacht hat, ist dann eigentlich schäbig und wie nur Öl auf Leinwand und äh, nicht, nicht gut durchdacht, weil man aufs Denken ja gar nicht geachtet hat in dem äh, in,